Du schon immer mal Themen, bei denen du dir Hilfe oder Beratung gewünscht hast? Hattest aber keine Zeit, Energie oder Lust, eine Beratung vor Ort zu besuchen? Dann könnte die Online-Beratung etwas für dich sein. Die Online-Beratung ist für alle diejenigen etwas, die den Austausch und Informationen zu jeder Zeit suchen. Die Beratung ist anonym, kostenlos und sicher. Um den Datenschutz zu garantieren, meldest du dich mit einem Nutzernamen und Passwort ohne E-Mail bei unserem Online-Beratungsportal an. Du kannst Beratungen in verschiedenen Themen erhalten. Dazu gehören unter anderem Alter, besondere Lebenssituationen und Krisen sowie Existenzsicherung. Ich zeige dir nun, wie du dich bei dem Portal registrieren kannst. Das ist Maxi Musterfrau. Sie ist schwanger und fragt sich, wie es nach der Geburt weitergeht. Hierzu wählt sie das Thema Kinder, Jugend, Erwachsene und Familie aus. Bei der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung gibt sie ihre Postleitzahl ein. Danach kann sich Maxi Musterfrau registrieren. Dafür sucht sie sich einen Nutzernamen aus, vergibt ein persönliches Passwort und wählt danach die erste Zeit nach der Geburt unter Punkt 3 aus. Nun kann sie anonym mit der Beratungsstelle in Kontakt treten. Falls Maxim Beratungen in anderen Themen braucht, kann sie diese in ihrem Profil hinzufügen.